Ich, ich wohne ja da und was, was, was den Leuten da angeht, geht mich auch an. Ich bin Teil dieser Gesellschaft jetzt und ich muss mich damit beteiligen. Was, was, was da in Ingolstadt passiert, betrifft mich ja auch, obwohl ich kein Deutscher bin. Aber ich wohne ja da.